Willkommen Reisende, wir sind heute in Going Medieval, spielen auf dem Friedlich, dann haben wir keine Angriffe von Feinden, da wir uns auf den Bau, Wirtschaft, ernähren und alles konzentrieren wollen. Mal gucken, Feldfrüchte, Hagelsturm. Also Hitzewelle, Kälteanbruch, Hagelsturm, lassen wir mal an. Gewitter machen wir aus. Da ich nicht weiß, ob es schon Feuer im Spiel gibt, das wäre schlecht. So gehen auf Weiter. Das Spiel befindet sich noch im Early Access. Es ist ein Aufbauspiel. Wir können unsere Gebäude selbst gestalten, selber bauen. So wie, so, wie wir möchten, dass sie aussehen können ähm, anbauen und alles. müssen dafür sorgen, dass sie nicht verhungern, dass sie glücklich sind und können aus kleinen Anfangen eine Riesenstadt am Ende ins Klapp machen. Hat dafür uns ein Szenario entwickelt, damit wir am Anfang wir deren Gott sind und die uns eine Stadt zu unseren Ehren bauen sollen. Erstmal hier angepasst die Standardressourcen. Müssen wir erstmal ändern. So das ist unser Fappen, was wir überall hinhängen. Das Tal ist sehr flach. Der Berg hat die meisten Steinressourcen, aber sehr wenig grünfläche zum anbau von früchten daher nehmen wir berghang kartengröße auf ganz groß das ist der startwert falls die karte euch zusagt immer auf weiter das sind hoffentlich jetzt auch einige gespeicherten sieht nicht so aus Super, Mehr, mehrfach Auswahl geht nicht. So, wie können wir die jetzt hier entfernen? Weil wir wollen ja unsere haben. Ich habe uns nämlich schon mal ein paar Siedler vorbereitet. So, wie zum Henker. Ah. Oder müssen wir. Ah, jeden einzelnen, okay. Dann wechselt er die aus, das ist auch gut. So. Das sind unsere Anfangssiedler. Mehr wie 10 geht nicht. Dann gehen wir jetzt auf weiter. Die Anfangstipps, die lassen wir ruhig eingeblendet. Gleich, wenn die Musik wieder angeht. Hier im Ladebildschirm ist sie aus. Sollen wir mal sehen, ob das von der Lautstärke erreicht oder ob wir es wieder ein bisschen lauter machen. Als jemand einen Tipp hat, wie man das ändert, äh, die Grafikkarte rastet völlig aus, wenn man das Spiel startet. Willkommen, das sind, ja, über die Extras spiel ah, also geht doch mit Mausrad gedrückt halten. Gut. Okay, ja. So. Einfluss steigt. Der blühende Gottesstaat wird mit jedem Tag einflussreicher. Na, es liegt an den Anfangsressourcen, die wir jetzt haben. In der Region. Das zieht sicher mehr Siedler an und vielleicht auch unerwünschte Aufmerksamkeit von anderen Siedlungen. Ich hoffe ja nicht, das haben wir ja ausgemacht. So. Einmal anhalten, das Spiel. Man hört nur die lauter. Aber auch nicht durchgehend. Er müsste mir mal sagen, ob das so leise ist. Ja, wir machen es noch ein bisschen lauter. Auf jeden Fall die Grafikkarte ist völlig am ausrasten. Die läuft fast unter Volllast, sobald man das Spiel startet. Aber ist das nicht grafikintensiv oder so? so. Das Spiel kann man anhalten. Wir können normal und einfach und doppelt vorspulen. Zuerst müssen wir rechts unten einmal anklicken. Alle Ebenen. Dann unsere Anfangsressourcen. Einmal erlauben, dass die Siedler die auch benutzen dürfen. Ich erkläre dann auch alles am Anfang. Für die, die es vielleicht noch nicht gespielt haben. Für die, die es kennen, wird das eher uninteressant sein. So, die Karte ist 250 mal 250 Felder groß. Wir müssen mal gucken. Leider geht weiter rauszoomen nicht. Also wir sind ziemlich weit rechts an der Ecke und oben. So. Wir brauchen sehr viel Kalkstein. Sollen uns die Karte erst einmal angucken. Also hier haben wir sehr viel Lehm. Hier, felsiger Boden. Ah, das ist alles ein Kalk Kalkstein hier, oder was? Das ist jetzt natürlich schlecht, da ist eigentlich auf der Karte genug Kalkstein geben sollte. Hier ist noch ein bisschen Kalkstein, aber mit Kohle und Eisen versetzt. Na gut, hier ist dann noch welches, aber auch sehr viel Kohle. Und hier das Eisen. Kalkstein, Eisen. Hier hätten wir Salz, denke ich. Ja, Salz. Müssen wir mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf Ebenen können wir runter. Obwohl in die fünfte wird nicht gehen, also können wir vier wahrscheinlich runter. Hier ist es gut flach. Müssen wir mal sehen, wie wir da sind. Wo war Anfang jetzt. Aber hier hinten schön hochbauen und also alles abtragen später. Und dann unsere Stadt in diese Richtung bauen. Dann hier unten anfangen. Können wir hier nämlich auch Felder anlegen. Hier ist es schön grün. Ja, müssen wir mal gucken. Oder Größe, Ja, müsste klappen. Gut, dann bette ich uns jetzt erstmal. Hier unten links können wir bauen. nehmen jetzt einfach einen Holzboden. Hier am Rand können wir nämlich nicht bauen aufgrund der Feinde, aber die haben wir ja ausgeschaltet. Ich gehe ganz nach links und werde einmal durchzählen, dass wir die Mitte haben, damit wir uns daran orientieren können. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Das hier ist die Mitte. Die beiden, also zwischen den beiden ist genau die Mitte. Ich habe die jetzt mal mit Kalksteinen gemacht. müssen nur sehen, wie weit wir das jetzt erstmal ziehen. Dass wir anfangen können mit Bauen. Ich mal sagen, ungefähr bis hierhin. Wie weit ist denn das dann? 1... Gut, genau 50 Felder. Haben wir hier erstmal einen Weg. Dann werden wir. Gut. Wir müssen erstmal ein Gebäude für unsere Siedler errichten, ein kleines. Und einen Lagerplatz hier drunter legen. Aber als erstes können die erstmal hier... Das alles abholzen, braucht kein Mensch. So, dann werden wir die Tätigkeiten durchgehen. Hier können wir einstellen, was sie wann machen sollen. Es wird immer von links nach rechts priorisiert. Auf Transport und Hausmeister. Direkt erstmal beides auf zwei so behandeln kann hier bin eigentlich alle auf eins so wer hat denn hier er hat Medizin falls mal einer krank ist sie hat Medizin er nicht er auch nicht hier ist Medizin Und dann haben wir hier Medizin 2 hier auch vielleicht aber so müssen wir ja nicht jeden wenn wir keinen medizinischen Notfall haben ist das auch egal Ein bisschen Medizin ja können wir auf 3 lassen hier nehmen wir auch raus raus so, das werde ich uns dann später umstellen jetzt mal kann erstmal alles so bleiben der terminplan wann sie arbeiten gehen klappt ja gut so. Vom, beim aufstehen haben sie erstmal freizeit dann einmal irgendwas Mittagspause und abends noch einmal. So. das werden dann alle erstmal machen. So, wir haben Frühling, ist noch 11 Grad, gut, dann können die erstmal. Was haben sie an? Ja. Sommerkleidung. Wenn da keiner rumheult, ist das egal. habe ich uns jetzt nicht mitgegeben da wir keine keine erwarten so Nahrung mal ein bisschen schade dass wir das hier noch nicht kopieren können also aber gut man kann es ja prinzipiell bei jedem anders einstellen so hier müssten wir jetzt mal gucken. Ja. Transport, Transport, Transport, Transport, Transport. Können uns die Hunde helfen? So. Jeder kriegt ein. Mehr wie einer geht auch nicht. Dann hätten wir jetzt Hunde und Katzen zum Beispiel aufteilen müssen. Hälfte so, Hälfte so. Aber Hunde geht ja auch. Wenn man einem zwei Haustiere gibt, verschwindet jetzt beim ersten der Name wieder. So, ich würde auch interessieren, was ihr so Schönes gebaut habt. Habt da ganz normal angefangen oder habt ihr auch ein eigenes Szenario entwickelt? Unser Essen, Wildtiere, Rotwild, Wildschweinhase, Fasan, Fasan, oh. ja, Scheiße, gibt doch schon Ratten. So ein Mist. Heißt das, es gibt auch schon Krankheiten? Hm. Naja, wir brauchen erstmal einen Forschungstisch. Das war es natürlich nicht. Ich erstmal mal dahin. Stehen jetzt durch direkt daneben Lagerfeuer, damit sie kochen können. lachtbank falls wir schlachten gehen logischerweise. So Brennofen nehmen brauchen wir noch nicht. So, dann fangen sie gleich an, nachts umzuflennen, dass wir irgendwo schlafen wollen. Erd 26. Okay, die Heuschlaufstelle hat minus 5. Wollen die jetzt auch noch so ein Bett haben? 5 dahin. dahin hin dann bauen wir den hier noch eine Bude drum rum so dann nehmen wir natürlich nur dämlich einen Holzboden hier sollte vielleicht auch eine Reihe hin und genau ein kleines Lager damit uns die Mahlzeiten hier nicht verrotten sie noch ein paar drei tage liegt ja großen kristalls hier so rum ne? egal machen wir daneben können sie uns da erstmal hinlagern hin so. ja so wir müssen die priorität Je nach Lager, was wir lagern wollen, anpassen. So Oh. dann ja, gut, oh, packen wir auch ein. Und wenn wir das auch sehr hochstellen, lagern sie das auch hin, wenn sie Zeit haben. Aber ich glaube, das ist ein bisschen groß, ne? weil mal neun reicht. da eigentlich hinpassen müssen wir mal sehen natürlich hier eine Bodenplatte hingebaut. kommt da jetzt einfach so Holzbalken dann kommt da ein blödes Billigdach drüber Hier wollen sie bestimmt dann auch ein Dach haben. Immerhin zählt es glaube ich als Raum, sobald ein Dach drüber ist. Ah ne, warte, es muss eine Tür haben. Ne? Na sehen wir ja gleich. Dann bauen wir den halt eine Tür ein. Aber zu lang. Mhm. Dann stellen wir die Holzbalken... Sie müssen gelb leuchten. nee ich will nicht alles abreißen. So. Bild Einholzfußboden. So. Ach Gott, die verpackten Malten. Ja, das war ja. habe ich nicht bedacht. In das Lager packen sie die verpackten Mahlzeiten. Jetzt mal hier das Dach ausblenden. Die nehmen wir mal raus. Weil die halten länger. Hier haben wir sehr viel Bärenbüsche. Hier Futter. 16 Tage. Der Wein fermentiert gerade. Ja, wir müssen dann bald mal... Ein ah, hier ist unser Weg. Bald anfangen, ein unterirdisches Lager zu bauen, damit es kühler bleibt. So, das ist unser Weg. In unsere Stadt hinein. Breit ist denn der jetzt? Ja. Okay. Dann werden wir so Papier verbreitern? Ja, die Erde dürfen sie da ruhig wegmachen. Bloß der Kalkstein ist alle. Kann aber nicht sein jetzt hier, oder? Ja gut, die Ressourcen werden nicht angezeigt. Da sind nicht im Lager liegen. 600 Kalksteins. Oh 1000 reichen ja mal für gar nichts. Und der hier erstmal Kalkstein machen die hier können erstmal so Weil der Forschungstisch gebaut ist den brauchen wir dann müssen wir hier draufklicken und können Chroniken produzieren die brauchen wir für die Forschung Ich habe am Anfang für uns natürlich schon welche freigeschaltet dann holen wir uns Jetzt holen wir uns ja die Lager die Regale dann können wir ins Essen im Keller einlagern. Waffen brauchen wir gar nicht. Schmelzen. Und brauchen wir auch nicht. Verteidigung auch nicht. Bessere Betten, sonst flinden die ja gleich. Nehmen wir schneidern. Jetzt nicht brauchen wir Krankenbett unbedingt. Nehmen wir einfach mit. So hier kochen können wir direkt eine Küche dann bald bauen den brauchen wir gar nicht teppich knüpfen das ist neu wir haben noch 90 stück ah, mit denen können wir kirchen also spezifische Räume errichten kirchen und Beispiel Einzelschlafzimmer, Gemeinschaftsschlafzimmer und was gibt es noch? Küche zum Beispiel. Da braucht man nämlich Regale, damit das einen Bonus bekommt. Wird auch angezeigt, was man dafür benötigt. Hier zum Beispiel mindestens einen Schrein und zwei Wanddekorationen. Und was halt auf keinen Fall stehen darf. So, daher müssen wir jetzt hier die Kirchen... Ja, ist alles hier mit bei. Das brauchen wir? Das braucht kein Mensch. Was ist das hier? Ein Banner aus Leinen. Okay. Fermentieren. Wie viel Alkohol haben wir? 198 Bier. 500 Bruchsaft, also das brauchen wir noch nicht. Müssen wir uns noch nicht drum kümmern. Auf jeden Fall müssen wir vielleicht hier dann doch erstmal das Lager noch erweitern. Wir haben ja viel mehr Sachen als ich dachte. So, Lagerplatz erweitern, genau. hier jetzt aber auch noch wieder ein Dach drüber bauen Mensch, das ist geht weit ist das dann auseinander, drei machen wir bei vier Immer zur Not dahinter noch wieder erweitern Dach drüber nicht brauche mal bald. So, das werden wir einmal wieder abreißen, das Dach. Und steht denn das andere Dach? Dann machen wir es so rum. Ist völlig egal gerade. So. weit haben die unsere Straße gebaut. Fast fertig. Ein bisschen schade, es gibt glaube ich keine Ecken, ne? Nee. Können ja dann so machen. Das geht ja halbwegs. So. Wenn wir das jetzt haben, und sagen wir mal, hier fängt unsere Stadt an. Also hier bauen wir ein Tor hin. Zum Beispiel. Das müssen wir mal sehen jetzt. Karte viel kleiner ist als gedacht. Ui, ui, ui, da müssen wir mal gucken. Du. So, wenn... Fangen wir jetzt hier mit dem Tor an. Könnten wir eigentlich, oder? Dann müssen wir hier... wissen liegt denn hier? Erde, hm, super. Was ist hier? Ah, ist wahrscheinlich auch Erde. Den können Sie einmal abtragen. Ah hm. oh ja gleich, ich habe die falsche Ebene gewählt. So, also mit dem hier können wir abbauen. Alles, was uns nicht zusagt. Und weg. Und da wir sehr viel Platz brauchen, kommt hier einfach alles weg. Da müssen wir mal schnell gucken. Wer hat denn hier Bergbau? Er hat Bergbau 18? Bergbau, Bergbau, Bergbau. 15. Kann erstmal so bleiben. Ich habe irgendwo einen. Wer hat einen Stern bei Bergbau. Wer hat 24 bei Bergbau. Oh, hier zwei Sterne. Der macht nichts anderes als jetzt Berge abtragen. Ein Stern. Ja, zwei Sterne. Ich habe darauf geachtet, dass wir für jede Standardfertigkeit, die links steht, ungefähr zwei Leute haben. Sie kann kochen. Gut, kochen. Wo ist kochen? Da hinten. Sie macht nichts anderes als kochen. Botanik, der Typ macht nichts anderes als an Pflanzen. So. Kochen. Wir brauchen bestimmt Intellekt ein Stern. Kochen. Kochen, kochen, kochen. Die hat Forschung zum Beispiel. So. Kochkunst. So. Dann wird, wird erstmal gleich noch Essen hergestellt, wenn wir das einstellen. Brauchen wir aber noch nicht, da wir noch genug Essen haben. Uh, 1212. Witzige Zahl. Lachten müssen wir auch nicht. Das ist nur, um neue Sachen freizuschalten. Jetzt erstmal. Das der Wissenschaftstisch. Keine, ach ja, da war ja was. Wir müssen Kalkstein abbauen und die Erde, diese hier abbauen, müssen wir da auffüllen. Ist hier irgendwas, was wir brauchen? Sieht nicht so aus. So. Wenn man nämlich jetzt, das wurde auch neu hinzugefügt, mit Erde auffüllen, könnte man theoretisch auch wieder oben was anpflanzen, wenn es nicht als Bauwerk zählt. Wir müssten es nämlich auch hinterher wieder mit der Spitzhacke abtragen. Na ja, können die jetzt hier erstmal auffüllen. Wir müssen nur überlegen dann, Entfernen wir den Lehm, der hier ist. Da können wir nämlich die roten Ziegel draus machen. Wenn wir einen Steinmetztisch haben, wieso können wir keine anderen... Säulen erstellen? Glücklich. Okay. okay, das ist jetzt aber seltsam. Warum können wir denn nur... Das ist jetzt aber seltsam. War da was anderes? Das ist das vielleicht irgendwie geändert? Aber hier steht halt nur Daten, die neu hinzugekommen sind. Igel. Eismöbel. Aber das ist doch nicht bei Schmieden. Nö. Steindächer gehen aber. Steintreppen auch. Oh Gott, ich bin doof. Das ist ein eigener Reiter. Hier ist das. Mein Gott. Gut. Hatte ich jetzt gar nicht gesehen, dass das einen eigenen Reiter bekommen hat. Was ist da denn? Kommen sie da nicht hin, oder was? Nicht genug Ressourcen. Ja, dann trag doch irgendeinen Berg ab. Machen sie doch hier. Also, im Ernst. Das ist ja witzig, dass sie da aus als würde auf den Fässern sitzen. Bei sie. Aber sie steht mittendrin. Warum haben sie die Fässer ausgerechnet von Forschungsdurchgestellt? Boah, wie der Lagerplatz null reicht. Aber oh, wie lange hält denn das noch? Vier Tage. Oh. Das setzt sich aufgrund von Temperatur, ja. Aber wenn hier das Tor hinkommt, die Straße weiterführt, wenn hier eine Links- und Rechtsabzweigung um hier die ersten und hier die anderen Häuser hin. Und erst eine Straße weiter ist eine Küche. Also ein Restaurant. So eine Kaschemme. Essen gehen kannst, trinken gehen kannst. und Würzhaushalt. Da kommt die Küche rein, hatte ich gedacht. So, wir können jetzt mal hier Raumaufteilung wieder ausblenden. Ja, hm. Dann müssen wir vielleicht doch ein bisschen... Obwohl kann man einer statt zwei vielleicht einen kleineren Laden, in dem du nur essen gehen kannst. Und dann trotzdem weiter hinten wird aus. Was haltet ihr denn davon? so eigentlich gehen, oder? Und hier dachte ich, kommen hängende Gärten links und rechts hin. Da wir jetzt ja Erde selber hinstellen können, wo wir das möchten, machen wir uns die hängenden Gärten von Babylon und bauen wir nach. Die hießen ja nur so, gehangen haben sie nicht wirklich. Aber so leicht schwebende Gärten sieht bestimmt voll cool aus. Wenn wir das denn hinkriegen. Wenn ihr ja hier einen macht und hier einen, hier. Also diese Karte ist ein bisschen kleiner, habe ich das Gefühl. So also ein bisschen Fußweg sollten sie ja schon haben. Bis zu unserer Stadt, oder nicht? Und weiter nach unten können wir nicht bauen. ist ärgerlich, dass wir nicht weiter rauszoomen können. So. So. Ah. Was dürfen wir eigentlich hier hinten bauen? Ja, also bis genau hier dran. Okay, okay, okay. Hier hinten kommt dann unser größtes Gebäude hin. Also, sagen wir es hier? Ja, Fasan lauft man nicht weg. muss ja was ausmessen. Oder nehmen wir halt den Busch als Referenzpunkt. Oh Gott, Busch, ja. Hm. Frühling. Wir sollten Felder anlegen. Um anzubauen. Ich wollte erst mit euch die Stadt so ein bisschen anzeichnen. Aber gehen wir mal von aus, der Weg darf wirklich bis hier gehen. Er ist jetzt acht breit, das heißt wir können hier ganz normal Los was ist denn jetzt los? Die schimmern so rötlich, als würde er sie nicht bauen können. Ah, er kann sie nicht bauen. Ja, gut. Wir brauchen Kalkstein. Das ist das einzige, was sie jetzt hier den ganzen Tag machen dürfen. Kalksteiner bauen. wenn wir Kalkstein finden. Also hier ist ein bisschen, aber ja, Bau halt ab, ey. Hier, Preisen. Preisen. Kohle. Kalkstein Abgott, Ich vermute, wir haben vielleicht nicht genügend Kalkstein auf der Karte. ab hier das einzige was wir brauchen ist Kalkstein aber wie gesagt wir mussten die Karte nehmen da hier ein bisschen grün ist ganz ohne grün ich habe mal so eine Karte gesehen am Berg Da ist einfach nur die Karte ist grau Da hätten wir zwar genug Kalkstein aber wir können die nicht mit grün gestalten so eine Stadt ganz ohne grün ist ja auch nicht das wahre Können ja dann mal ausmessen. Wir können sie ja wenigstens hinstellen. Aber das machen wir in der nächsten Folge, sehe ich gerade. Dann zeichnen wir uns hier das Tor an. Und wenn wir das haben, werden wir hier unten, soweit für uns das erlaubt ist, jetzt die Musik übrigens weg. Der spielt nachts nicht, oder was? hier Gärten erstmal anlegen, damit wir auch anbauen können. Aus Kalkstein. Und weg. So. Können die jetzt erstmal Kalksteine bauen. Und dann müssen wir zusehen, wie wir... Also hier ist Lehm. Die müssten wir eigentlich... Ist hier noch irgendwo Lehm? Den müssten wir sonst abtragen. Gut, hier wir sonst kein Lehm. Ja krass, den müssen wir ab. Oh, zwei haben heute Geburtstag. Den müssen wir abtragen bis nach ganz unten. Da sehe ich gerade, das können wir den erstmal erlauben hier. Ja? Müssen wir bis nach ganz unten abtragen. Und wieder aufschütten mit Erde. Erde ja, liegt ja hier genug um. 552. 5 brauchst du einen Block, ne? Da können wir 100 Blöcke bauen. Wenn wir hier 100 Blöcke rausnehmen, dann haben wir genug Lehm. Dann füllen wir halt wieder mit Erde auf. Wir wollen ja hier schließlich hinbauen. Ist angewählt, okay. Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich werde das jetzt hier noch ein bisschen umändern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir uns ums Tor und alles weitere erstmal kümmern. Und auf jeden Fall irgendwie auch ganz wichtig sind halt die Felder. Das war es im Frühling noch machen. Und im Keller irgendwie. Dann zeichnen wir uns grob an, wo welches Gebäude steht. Dann können wir da schon den Keller hinbauen. Das wäre das sinnvollste, würde ich sagen. Gut. Wenn ihr übrigens ähm, einen Namen hiervon haben wollt, also wenn einer euren Namen tragen soll, könnt ihr das auch gerne schreiben. Dann sagt mir einfach, welcher von denen. und werden wir den umbenennen. Okay. dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis zum nächsten Mal.